Guten Morgen meine Lieben, ich bin Inforberg und hier seid das heißt wieder mein Live dabei bei Mabacher on the Job. Herzlich also willkommen im Bundesrealgymnasium hier in Dornbirn. Hier findet heute die sechste Station der Behindertensportbewegtour statt und nicht moderiert das Teil wieder. Ich heiße morgen. Morgen! Ja. War das richtig? Morgen? Ja. Ja. ja! Mein Name ist Martin Habacher. Ganz eine kurze Einladung, was ich mache. Ihr findet es im Internet unter Mabacher. TV, yeah! Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, ich überall. Danke! <lacht> äh, ich Wer hat schon mal davon gehört, dass behinderte Menschen Sport machen können? Wow, so viel. Um, ja, also die Behindertenbewegung gibt es, damit viele Menschen behinderte Sportarten kennenlernen. Und wir werden es noch echt machen, was man alles für Sportarten machen kann als Mensch mit Behinderung. Das Faszinierende ist, auch Menschen wie ich. Und man sieht bei mir, ich sollte etwas tun, weil ich bald so lang wie ich rund bin, also rund wie lang bin. Anyway, ihr wisst was ich meine, und deswegen äh, ist Sport eigentlich ziemlich gut, weil es erhält die Gesundheit auch für Menschen mit Behinderung und das ist natürlich wenig bekannt äh, unter den Nichtbehinderten, aber auch nicht so bekannt unter den Menschen mit Behinderung. Und deswegen gibt es die behindertensport die durch ganz österreich wird, in den einzelnen Bundesländern Veranstaltungen wie diese macht, um äh, den Sport bekannt zu machen. Ich bin Behindertensportler des Jahres, 2017, bin Weltmeister in dieser Sportart und habe ein Sehvermögen von nicht einmal 10 Prozent. Also im Außenbereich sehen ich was gerade, das ist nichts mehr. Okay. Wir haben da ganz normales handelsübliches Gewehr, wie ein normaler Sportschütze auch. Der einzige Unterschied, was wir haben, ist, dass wir Zielgeräte da haben. Also wir haben etwas, wo uns natürlich das Ziel Filmt in dem Fall, also wir filmen im Prinzip vorne diese Scheibe in Echtzeit. Äh, diese Kamera rechnet in diesen falschen, die falsche Position, oder die Position, nicht die falsche, die Position, rechnet ihr in den Ton um. Also umso neuer mit dem Ziel kommt, umso höher wird der Ton. Okay. Normalerweise haben wir Kopfhörer an, damit die Leute da auch ein bisschen rundum mitkriegen, haben wir jetzt einen Lautsprecher, das die Hörnpe zugehört. Wir können mit diesem System auch ohne Kugel schießen. es ist ganz wichtig für den Sehbehinderten, weil er natürlich nicht von der Mobilität immer den Schuhstand gehen kann. wie ein da, er braucht immer jemanden, der mit ihm geht und ist natürlich aufwendig. Er kann mit diesem System auch zu Hause trainieren. So, alles zur Theorie, jetzt zur Taxis. Wir schießen nicht mit Knall, also mit einem Kracher da, sondern wir dann einfach damit mit Klick. Also wir könnten auch das Laufen hören, das dann noch nicht. 10,2. So macht man das. Ich habe mir jetzt lieben, ihr seht im Hintergrund den Bahnhof bereits. Das heißt, ich habe fertig. Ah, mein Job ist gefahren, ich fahre wieder nach Hause mit dem Zug von Dornbirn nach Wien. Und das wird ewig ich ewig an. Ich glaube, ich steige ein, 1451 und steige aus, 22 Uhr. Buh, viel Zeit im Zug. Ähm, es war ein cooler Tag, Vormittag. Super interessante Sportveranstaltungen, viel gelernt und ich kann schießen. Blinkt. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, teilen, kommentieren und abonnieren, nicht vergessen, egal ob auf Instagram, Snapchat, Youtube, oder Facebook. I'm everywhere. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mabacher on the job.